Auf den Punkt 41, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen 1946-35. Wer den Beschlussempfehlungen zustimmt, bitte um das Handzeichen. Das ist das ganze Haus, dagegen ist keine. Dann sind die Beschlussempfehlungen so einstimmig beschieden worden. Jetzt haben wir noch ein paar Beschlussempfehlungen. Es wird von den Berichterstattern <lacht> jeweils verzichtet auf die Berichterstattung. Punkt 30. Schlussempfehlung und Bericht Drucksache 19, 46, 30 zu Drucksache 19, 43, 37. Wer zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. Damit so beschlossen. Punkt 31. Schlussempfehlung und Bericht Drucksache 19, 46, 31 zu Drucksache 19, 45, 18. Wer ist dafür? <lacht> CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die FDP. So beschlossen. 32 19 46 32 19 45 25 Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90/Die Grünen Wer ist dagegen. SPD, FDP Fraktion, Die Linke so beschlossen. 33 Schlussempfehlung Bericht 19 46 19 45 59 Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90/Die Grünen Wer ist dagegen. SPD, FDP Fraktion, Die Linke so beschlossen. 34 Schlussempfehlung Bericht 1946, 34 zu 1945, 62. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD und DIE LINKE. So beschlossen. 35, 1946, 39 zu 56. Wer ist dafür? Moment. Ziffer 1 und 2 wird getrennt abgestimmt. Also noch einmal Beschlussempfehlung, Bericht 19, 46, 39 zu Drucks. 19, 45, Wer stimmt Ziffer 1 zu? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE. Diese Mehrheit beschlossen. Wer stimmt Ziffer 2 zu? CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Und dagegen? Schön, langsam. Dagegen? Ich habe nur gefragt, Kollege Schaus. Dagegen? Die Fraktion Die Linke ist lang trotzdem nicht. Damit ist das so beschlossen. 36. Beschlussempfehlungsbericht 194640 zu 194573. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90/Die FDP. Wer ist dagegen? SPD, Fraktion Die Linke. So beschlossen. 37. Schlussempfehlung und Bericht 1946-41 zu 1945-74. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90-GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD-Fraktion, DIE LINKE, so beschlossen, 38. Schlussempfehlung Bericht 1946-47 zu 1945-26. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90-GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD-Fraktion, DIE LINKE, so beschlossen, 39. Beschlussempfehlung und Bericht 1946-48 zu 1945-72. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-GRÜNEN, Wer ist dagegen? SPD, FDP-Fraktion, DIE LINKE, so beschlossen. 40. Beschlussempfehlung und Bericht 1946-49 zu 1945-27. Wer stimmt zu? So? CDU, BÜNDNIS 90-GRÜNEN, FDP, Wer ist dagegen? SPD-Fraktion, DIE LINKE, so beschlossen. 47. Schlussempfehlung und Bericht, 19,4672 zu 19,3843. Wer stimmt zu? – CDU, SPD, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, FDP. Dagegen? – Fraktion DIE LINKE. Enthaltung Keine. So beschlossen. – 48. Schlussempfehlung Bericht, 19,4673 zu 19,4497. Wer stimmt zu? – CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? – Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? – SPD-Fraktion. So beschlossen. 49, Beschlussempfehlung Bericht 194674 74 zu 194509 45, 09. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? SPD und FDP. So beschlossen. 50, Beschlussempfehlung und Bericht 194675 75 zu 194529 29. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen? SPD-Fraktion. Wer enthält sich? FDP-Fraktion, die Linke so beschlossen. Um 51. Beschlussentwurf und Bericht 194676 zu 194534. Wer stimmt zu? CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen. Also gut. <lacht> Na ja. Also nochmal. Ja, ist doch in Ordnung. Alles halb so wild um die Zeit. Wer stimmt zu? <lacht> CDU, Bündnis 90/Die Grünen. Wer ist dagegen? <lacht> SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende. Ich will aber noch darauf hinweisen, dass meine Damen und Herren, Moment, will darauf hinweisen, dass jetzt im Anschluss an die Plenarsitzung hier im Haus der Parlamentarische Abend der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungs- und Immobilienverbände Hessen stattfindet. Ansonsten ist die Tagesordnung bis jetzt bewältigt. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche einen schönen, feuchtfröhlichen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Die Sitzung ist geschlossen.